Nicht nur der Geist, sondern auch der Körper ist etwas sehr, sehr Wichtiges als ähm, Basis für geschäftlichen Erfolg, weil der Punkt ist einfach der, früher war es halt so äh, voll das schlechte Gewissen. Ja? Genau. Aber was ist denn tatsächlich die Ursache dafür, dass ich am Ende des Tages abnehme? Ja, wir müssen uns erstmal, glaube ich, wieder als Ganzes verstehen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Bosbach und heute haben wir wirklich ein sehr, sehr cooles Thema, was viele Immobilienmakler, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen und Unternehmer interessieren wird. Nämlich nicht nur der Geist, sondern auch der Körper ist etwas sehr, sehr Wichtiges als äh, Basis für geschäftlichen Erfolg. Und das fällt vielen nicht immer so leicht. Und ich habe selber genau da eine Reise hinter mir. Und mein heutiger Gesprächspartner ist auch gleichzeitig mein Personal Trainer, der mich da auf diese Reise mitgenommen hat und mir vor allen Dingen dabei geholfen hat, einige Irrtümer, die ich so im Kopf hatte, aufzulösen und ich ich kann mich noch sehr gut erinnern, also zuallererst mal kurze Vorstellung. Lieber Marc, herzlich willkommen hier bei mir in der Podcast-Folge. Stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wo kommst du her? Hallo Heinz, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein kann, danke für die Einladung. Ich bin Marc aus Düsseldorf, 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus der technischen Beratung, bin Informatiker und habe vor gut zehn Jahren gelernt, dass der Körper deutlich wichtiger ist, als äh, sich nur um den Geist zu kümmern. Und ja, bin seit ein paar Jahren selbstständiger Personal Trainer und Ernährungsberater im Großraum Düsseldorf und Online Coachings biete ich natürlich auch an. Ja, und seit gut einem Jahr, etwas über einem Jahr bin ich mit Heinz auf der Reise und wir legen da gerade eine Transformation hin die sich gewaschen hat. Okay, cool. Ähm, Marc, äh, was mich mal interessieren würde, jetzt mal als allererstes. Was ist denn so, was du feststellst als Personal Trainer? Du arbeitest, wer sind deine Kunden? Sind das jetzt Leute wie ich, Selbstständige? Sind es Unternehmerinnen, Unternehmer? Was, was sind das für Typen? Ja, ich habe tatsächlich viele Unternehmer äh, in meinem Training, gerade im Personal Training. Und es sind alles Leute, die irgendwann gemerkt haben, Ganz ohne Sport geht es nicht. Die meisten haben schon ein bisschen Sporterfahrung gerade in der Jugend gemacht, aber jetzt lange nicht mehr. Viele sind Familienväter oder Mütter und haben jetzt so mit Mitte 30, meistens fängt es dann an, verstanden, ich muss mehr für meinen Körper tun und sind dann auf mich aufmerksam geworden. Okay, okay. Und, und, und was würdest du denn sagen, was sind denn so die, die Probleme, die die Leute haben? Also was, äh, warum? Also was ist das Why dahinter? Warum kommen die zu dir und äh, wie gehst du das an und muss, wo musst du vor allen Dingen mit aufräumen? Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Ne? Was ist das Warum? So Wo sind die Probleme? Das größte Problem ist der Staat, weil die meisten fangen an zu googeln, suchen im Internet, was muss ich machen und die ja, die reine Masse an Informationen ist einfach zu groß. Das ist zu verwirrend. Die einen mhm. sagen dies, die anderen sagen das. Ja, und dann stehst du da, was, was musst du jetzt machen? Was ist denn das größere Problem? Ist also, äh, ähm, Kommen die Leute eher auf, dem, auf das Thema Ernährung oder äh, geht es direkt um Fitness, Kraftsport, äh, whatever? Also Was ist äh, der größere Pain bei den Leuten? Ja, man muss ehrlicherweise sagen, das wissen die Leute am Anfang noch gar nicht so wirklich, weil sie den Zusammenhang oft noch nicht verstanden haben. So, wo, was ist tatsächlich der, der große Zusammenhang zwischen Sport und Ernährung? Was muss ich machen? Wo muss ich hin, um bestmöglich auszusehen, mich bestmöglich zu fühlen. so Und damit aufzuräumen, zu sagen, okay, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Wir müssen eigentlich wieder zurück zur Basis, ein bisschen wieder zur, zur natürlicheren Lebensweise, artgerechtere Ernährung und so weiter, artgerechtere Bewegung. Das ist meistens so der Hebel, über den ich ähm, da ganz gut ganz gute Ergebnisse erzielen. Okay, jetzt war es ja bei mir so, ähm, also ich beschäftige mich ja schon einige Jahre auch selber mit dem Thema Ernährung, auch Sport, also ich habe ähm, eine Zeit lang natürlich keinen Sport gemacht, aber irgendwie doch immer schon regelmäßig, aber ähm, bei mir war so damals äh, so die, das äh, Thema äh, Montagnac hieß das, ja? ja. Da war so Low Carb äh, Zeug und ja. so weiter. Ne? Äh, also im, im Prinzip ging es mehr um diesen glykämischen Index, mhm. ja. Also das mhm. war das Hauptthema damals. Das hat super funktioniert. Damals, ich glaub, 25 Kilo abgenommen in ganz, ganz kurzer Zeit, ja? Und ich habe kaum, ich habe jahrelang, wirklich jahrelang so gut wie keine Kohlenhydrate äh, mhm. gegessen mhm. und irgendwann ging nichts mehr, ja, ging nichts mehr weiter. Also irgendwie, äh, ich kam von meinem Gewicht nicht runter, trotz Sport, jeden Tag laufen, ja, und es ging irgendwie einfach nicht weiter, ja. Also ich hatte so wirklich, ähm, ja, für mich ähm, war das so komplett festgesteckt, ja, mhm. festgefahren, ja. Mhm. Ähm, was sind denn so die, die, die, die, die falschen Daten oder Irrtümer, die, die die Leute da oder auch ich, du hast mich ja, ja. sozusagen, ja, ich sag mal, gerettet, beziehungsweise wieder, wieder wieder richtig gesettet, ja, was das angeht. Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, für die Zuhörer der glykämische Index, ne, was besagt der Glyke, äh, glykämische Index, der, der sagt aus, wie stark das Insulin, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, ausgeschüttet wird. Insulin ist ein Hormon, was die Nährstoffe in die Zelle bringt am Ende. Und wir wollen aber nach Möglichkeit im Alltag wenig Spikes haben, also wenige, wenige Peaks, wo das Insulin nach oben schnellt und relativ schnell wieder runtergeht, was oft bei sehr kurzkettigen Kohlenhydraten, zum Beispiel Zucker, industriellen Zucker oder Weißmehlprodukten und sowas oft passiert. So, und das nur kurz als Hintergrund. Das ist tatsächlich auch einer der größten Mythen. Low Carb, was passiert bei Low Carb, viele denken Low Carb ist der, der heilige Gral, ich muss nur Low Carb machen, nehme ich ab, sehe besser aus und so weiter. Das Problem bei Low Carb ist, dass man am Anfang sehr schnell Erfolge erzielt, weil Kohlenhydrate Wasser in der Zelle halten. Wenn ich jetzt natürlich Low Carb mache und sehr wenig Kohlenhydrate esse, wird relativ schnell sehr viel Wasser ausgeschwemmt. Das bedeutet, dass ich innerhalb der ersten Tage ein, zwei Kilo direkt verliere. Das ist aber kein Körperfett. So schnell verliere ich kein Körperfett, das ist nur Wasser. Sieht aber auf der Waage eben toll aus. Das ist aber auch einer der Gründe, warum man so schnell auf so einem Plateau landet. Das, was dir passiert ist, nach 25 Kilo geht es nicht weiter, weil, da kommt der zweite Mythos rein, Kaloriendefizit. Die Leute sprechen immer von einem Kaloriendefizit. Und ja, ne, Thermodynamik hat es ja schon beschrieben, wenn ich Gewicht verlieren will, muss ich weniger Energie zuführen, als ich verbrauche. Punkt. Aber bis wohin will ich das denn spielen, das ganze Ding? Hm. Ja, ich fange jetzt an mit einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Dann verliere ich Körpergewicht, komme auf mein neues Gewicht und muss von da aus ja wieder meinen Kalorienbedarf errechnen und wieder in Defizit. Dann gehe ich wieder in 500 Kaloriendefizit. Irgendwann bin ich bei null. Dann esse ich nichts mehr. Ja, aber das ist ja tatsächlich das, was, was ja einige machen. Ja? Genau. Also ne, die, die, die haben dann auf einmal, der Pain ist so hoch, ja weil … Einfach zu dick, man fühlt sich unwohl, was ja gerade im Geschäftsleben ne, so ähm, für viele ja auch eine Rolle spielt, ja also wir jetzt ist. in meinem Business ja wir machen viele Videos ja und dann siehst du dich auf dem Video oder du siehst dich auf Fotos. Ich habe letztens noch mit der Kundin gesprochen, ja nee ähm, das Thema neue Mitarbeiter und Videos machen möchte mhm. ich jetzt äh, nicht angehen, weil ich fühle mich gerade total unwohl in mhm. meiner Haut, ja also das hat ja auch Auswirkungen ne? und, und und dann wollen die Leute schnelle Ergebnisse haben ja und denken so uh, das geht dann so super ab ja und wie bei mir auch damals ja, ja in, in wenigen Monaten. Mhm ganz, ganz große Ergebnisse und auf einmal war ich dann eher so Lauch, ne also so, weißt du, so Marke genau. Lurch, ja, du, weißt du, ne? weil, weil klar, du hast ja, du verlierst ja, äh, äh, äh, wie soll man sagen, äh, Muskelmasse auch am Ende genau. ne? und, genau. und, und, und bringt nichts äh, unterm Strich, ne? Genau, ne, ganz klar, also wenn du nur diätest und ähm, vielleicht noch Cardio machst, ne, laufen gehst oder so, dann wirst du eben dünn, klar, hm. so, das funktioniert, aber kaum einer will ja dünn sein, Du willst ja schlank sein und trotzdem irgendwie athletisch und sportlich aussehen. So, das ist ja eigentlich das Ziel von den meisten. Ja, okay. Lass uns mal bei dem Thema Ernährung bleiben. Ja? Mhm. Also Fakt ist, also Low Carb ist, viele machen das, war bei mir übrigens so, ja? bei mir war es so, ich habe gesagt Low Carb ist geil, weil ich kann Massen essen. Weißt du, ich kann unheimlich viel, weil ich hatte immer mhm. gerne mhm. viel essen, ja? ja. Also Fleisch, ne ja. Eiweiß und äh, äh, also Proteine, beziehungsweise mhm. sagt man ja, proteinreiche Ernährung macht ja schon Sinn, ne? Das war so, ne? Ja, super. Genau, ne? Ja. Dann viel Gemüse sind ja, ist ja auch eine Form von Kohlehydrate, wenn du so willst, ne, äh, wenn ja, ich das noch richtig deutlich, im Kopf habe. Deutlich weniger natürlich dann oft dem Gemüse. Halt. Aber, keine, Aber keine Power halt, keine Sättigung sozusagen. ne Also wenn du jetzt Brokkoli äh, die reinhaust. Eher äh, übers Volumen, ne? Dass der, der Magen ist dann voll. Ja, genau. aber... Ähm, Hält nicht so lange. Ja, du brauchst natürlich schon so eine Mischung. Ja. Genau. so und, und, und dann kommt ja der Punkt, ich hatte total kei das Thema Kalorien. Und das, deshalb fand ich es auch so sexy. Mhm. Ich fand es so geil, weil ah, du musst keine Kalorien zählen. Mhm. Und boah, voll mhm. cool. Mhm. Und da sind wir ja so bei so einem Thema, wo die Leute dann total drauf schwören ja ähm, warum, und nehmen ab. Aber dieses Verständnis, ja, äh, ähm, dieses Verständnis dafür zu entwickeln, ich nehme jetzt ab, man könnte ja intermittierendes Fasten habe ich auch gemacht, mhm, natürlich, genau, klar, ne? Ja. Also stand auch <lacht> auf meiner Agenda. Also, warum, was ist denn tatsächlich die Ursache dann dafür, warum ich abnehme? Ist es dann die Idee des intermittierenden Fasten oder des Fastens? können wir ja auch noch mit ins Spiel bringen, genau, ne? genau. Wasserfasten genau. Ähm, oder ja, am besten gar nichts mehr essen, genau. ja, ist ja auch noch eine Variante mhm. oder eben dann Low Carb. Aber was ist denn tatsächlich die Ursache dafür, dass ich am Ende des Tages abnehme? Ja klar, also am Ende des Tages nimmst du natürlich ab, ne? wie ich es eben schon gesagt habe, wenn du weniger Energie zuführst, als du verbrauchst. Mhm. So, aber da wird es natürlich kompliziert, weil wie viel verbrauche ich denn? So, also da, da fängt es ja schon an, so im mhm. Prozess, also da wird es ja schon ungenau wie viel verbrauche ich, das ist ja immer nur eine Annäherung. Mhm. Auch wenn ich jetzt anfange, Kalorien zu tracken, ne, ich zähle jetzt Kalorien, ja keine Ahnung, wie viel hat denn jetzt ein Apfel ne? und wie viel hat der Apfel und wie viel hat der Apfel, das heißt, wir haben immer nur eine Annäherung. Wir haben ja nie eine ganz genaue Zahl und eine ganz genaue Gleichung, die am Ende aufgeht. Deshalb, klar, ich nehme ab über das Kaloriendefizit und ich kann über intermittierendes Fasten, wenn ich einfach eine Mahlzeit oder zwei weglasse, habe ich ja halt Kalorien gespart. So Klar, mhm. aber die Frage ist, wie zielführend ist das und wie lange kann ich sowas immer durchziehen? Eine Diät ist immer scheiße, weil eine Diät, also ich definiere eine Diät als Ernährungsumstellung über einen spezifischen Zeitraum, der halt irgendwann endet. Mhm. Jede Diät funktioniert, weil in jeder Diät habe ich ein Kaloriendefizit. Aber wenn ich aufhöre mit dieser Diät und wieder zu meinem normalen Essverhalten komme, dann kommt dieser Jojo-Effekt, der berühmte. Ne? Und Dann nehme ich natürlich alles wieder zu und oft noch was obendrauf. So, das ist das Problem. Das heißt, wir brauchen keine Diäten, sondern was wir brauchen, ist eine, ein gesundes Gefühl für Lebensmittel, für Ernährung, für unseren eigenen Körper und für unsere artgerechte Ernährung. Und die kann eben durchaus variieren. Es gibt eben Leute, die besser auf Kohlenhydrate funktionieren als andere Leute, ganz klar. Manche funktionieren besser auf Fetten, manche funktionieren eben besser auf, auf Protein. Aber Faustregel ist, Versuch immer, dein Protein so hoch wie möglich zu halten, wenn du so bei 100 Gramm pro Tag ungefähr liegst. Aber ein normales Essverhalten an den Tag legst. Du isst also, bis du satt bist ne? und nicht bis du kurz vorm, vorm Kotzen bist, so, sondern halt wirklich nur, bis du gesättigt bist. Dann bist du ganz gut dabei. Isst immer dein Gemüse auf. Jedes Kindergartenkind weiß im Grunde, was gesunde Ernährung ist. Ne? ist dein Gemüse, ist dein Obst, versuch, die, versuch möglichst Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse zu konsumieren. Achte auf dein Protein, ist abwechslungsreich und isst so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Und dann hast du es im Grunde schon, wenn du darauf wieder hörst. Aber das ist ja eben das Problem in unserer Gesellschaft. Die meisten essen vom Fernseher oder vom Computer während der Arbeit, haben gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper, zum Sättigungsgefühl, overeaten halt oft, also essen viel zu viel über den Tag, essen bis sie, bis sie platzen, bis sie Bauchschmerzen kriegen. Und wundern sich dann, dass sie nicht gut aussehen. Ja, okay, da, da wird ja aber auch dann an der Stelle Sport überbewertet, ja. Ne, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde laufen gehe, genau. hast du so 500, 600 Kalorien ja. äh, weg, ne, also ja. wenn du vernünftig läufst halt, ne. so, Aber wenn du dir äh, mal äh, drei Stücke Kuchen reinballerst, hast du auch mal schnell 800, 900 Kalorien ja, oder sicher. vielleicht auch 1000 oder was ja, ähm, äh, drin ja. und damit und das, und das die hast du aber in einer Viertelstunde weg. Ja, ja? also ich richtig. Noch schneller, ja. ja. Äh, ne? Also die hast du ruckzuck weg äh, und, und, genau. und dann war's das schon. Ganz genau. Ne, am Ende des Tages. Genau. Okay, also Lass uns mal, also stabil ist auf der einen Seite, und so war es ja bei mir auch. ne? Ich habe ja dir ganz klar gesagt, als ich dich äh, sozusagen äh, gefunden hatte, hab ich gesagt, also Kalorien zählen auf gar keinen Fall. Genau. Und das hat der Marc natürlich auch, äh, das hast du auch echt total clever gemacht. Aber nee, nee, nee, brauchen wir nicht. Mach dir keinen genau, Kopf. ne? Nicht, ja. Und dann hast du mich von hinten und gekriegt sozusagen. Genau. Ja, du hast es sehr schlau Nein. gemacht. Das, das muss ich mal kurz, kurz wirklich erzählen, mhm. die Story. Mhm. Also du hast mich erstmal bestätigt. Ja, das war sehr cool. Also du hast das echt extrem gut gemacht. Du hast mich erstmal bestätigt und du hast mich hast halt erstmal herausgefunden. So worauf habe ich Bock? Worauf habe ich eher, was ist eher vielleicht wird eine Challenge? Ja. Genau. Genau. Und da ich ja nie wirklich äh, Kraftsport in meinem Leben gemacht habe. Ähm, also immer wieder mal gestartet, aber nie wirklich durchgezogen. Und das Laufen, das ist, okay, das machst du mal schon mal weiter, dann haben wir das schon mal sauber integriert. Und dann hast du im Prinzip äh, es echt geschafft, mich im Bereich Fitness, Kraft so heranzuführen, dass ich, dass es, äh, äh, ja sozusagen, ähm, ja schrittweise, echt gradientenweise, mhm. ne, stufenweise, mich daran zu holen, dass das immer mehr und mehr Spaß gemacht hat. Wir haben ja sehr viel gemeinsam gemacht. Ne? Ja. Das war sehr, sehr schlau. Und dann kam das Thema Ernährung. Ja, du hast relativ schnell erkannt, dass ich jetzt nicht ganz falsch unterwegs war, ne? dass ja. schon viele Sachen ganz gut und richtig waren. Aber du hast dann halt einfach, und, und da kommen wir zu einem äh, wichtigen Thema Makros. Mhm. Ja, aber das hast du so wirklich, die Nuss hast du so echt bombastisch äh, äh, geknackt. ja? Ähm, Stichwort Makros, ähm, das so zu verteilen, ja, dass du komplett auch High-Level über einen Tag Power hast. Genau. Ja? Erzähl mal, was sind Makros und warum sind die so wichtig? Und, und, und wie, wie, wie schafft man das jetzt sauber und cool in seine Ernährung zu integrieren? Weil das ist ja nicht so leicht. Ne? Ganz genau, ne? das ist das große Problem. Wenn du halt Low-Carb unterwegs bist und Low-Carb startest, dann hast du oft irgendwie einen Tag über eben kaum oder keine Energie. Und das ist eben problematisch oder auch bei dir problematisch gewesen am Anfang. Makros sind die großen ähm, Bestandteile unserer Ernährung. Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Das sind die drei Makros, die wir haben, die Makronährstoffe, die wir haben. Und die sind so unsere erste Ebene, das ist so die Basis von allem quasi. Da fangen wir an, wir gucken erstmal, okay, was haben wir denn ungefähr für einen, für einen Kalorienbedarf? Den kann man auch am Anfang ruhig mal, mal schätzen, dass man einfach mal eine Zahl hat, mit der man... Mit der man schon mal rechnen kann. Was ist das so? Mann, Frau, so Unterschied so? Was ja, würdest du also sagen? So, ja so zwei, zweieinhalbtausende genau, oder? Es gibt da so den, den Klassiker, da steht irgendwie auf jeder Nährwerttabelle auf allen Lebensmitteln drauf, ne, dass so im Durchschnitt immer mit 2000 Kalorien für einen erwachsenen Menschen gerechnet wird. Das stimmt nicht immer, das ist natürlich stark davon abhängig. Wie aktiv, wie aktiv ist der Alltag? Mhm. Was habe ich für einen Job? Wie viel laufe ich durch die Gegend? Fahre ich überall mit dem Auto hin und so weiter? Mhm. Aber. So als Faustregel kann man schon irgendwie bei 2000 Mal starten. Das ist immer eine ganz gute Zahl, um mal was, einfach was zu haben, mit, mit dem man rechnen kann. Ich habe mhm. ja eben schon gesagt, es ist eh, eh immer nur eine Annäherung. So, also es spielt gar keine so große Rolle. Viel wichtiger ist tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, diese Makrozusammensetzung. Wie baue ich das auf, dass ich satt bin, dass ich Energie habe, dass ich Performance bringen kann und zwar nicht nur körperlich, sondern ja auch geistig, mental. Wir haben ja viele haben einen Job, der der wenig Bewegung beinhaltet, sondern eigentlich eher ein Bildschirmarbeitsplatz ist, wo ich geistige Leistung bringen muss. Wie kriege ich denn geistige Leistung und, und wirklich diese Performance auf die Straße und das über den ganzen Tag über? Und dann natürlich noch so, da, ne, wie bei uns zum Beispiel, dass du abends noch trainieren kannst. Mhm. Dass du jetzt nicht nur im Job irgendwie die Leistung bringst, sondern dass du auch abends aus dem Büro kommst und nicht direkt auf die Couch willst, sondern noch genug Power hast, um zu sagen, ich mache jetzt noch eine Stunde Kraftsport. Ja, so, ja Das ja, ist absolut. ja... Das ist ja das Schwierige. Ja, und, dabei. und ich glaube, aber auch ein Thema ist, das in den Alltag so zu integrieren, ja, weil ich merke das ja, also ich koche ja wirklich und ich habe auch Spaß daran genau. und. Das ist aber jetzt halt mein Ding, ne? Ich glaube, dass halt viele da draußen sind, die eben halt nicht Bock haben, jetzt abends zu Hause äh, vorzukochen oder morgens äh, für den Tag zu kochen, ja und wirklich morgens, mittags, abends äh, zu essen. Deshalb kommen ja solche Modelle zustande, ne? So das intermittierendes Fasten. Ich brauche schon mal, genau. ist ja bequem auch, ne? Genau. Ich muss mich halt Vielleicht einfach nur mal eingrooven in das ja. Thema und dann ist Ruhe. Also ich, ich glaube so, das Problem beginnt doch damit, also jetzt mal Butter bei den Fischen. das Problem mhm. beginnt doch damit, wenn ich in den Supermarkt fahre und ich äh, äh, muss mir was aussuchen und ich weiß eigentlich gar nicht was. Ganz genau. Ne? Ne, so, dafür, das heißt ich habe keine dafür. Idee ne? und du machst es ja auch du kochst ja auch vor ne? ja. wir machen das ja beide sind genau. Brüder im Geiste genau. und auch im Kochen Absolut. und das hilft uns natürlich weil ich habe halt kein ich muss halt tagsüber keine Entscheidung treffen weil ich habe mein Mittagessen dabei je nachdem wenn ich weiß ich arbeite länger habe ich auch mein Abendessen dabei Jetzt sagt vielleicht ja. der eine oder andere ja, was ist denn das für eine Lebensqualität oder was auch immer. Aber ich weiß auch genau, wenn ich essen gehe, dann esse ich halt mittags nur vielleicht einen Salat oder ne, halt das so ein bisschen halt im, im Rahmen. Aber das ist ja äh, dieses Wie. Also wie integriere ich wirklich eine so, solide Ernährung in meinen Alltag, mhm. sodass ich am Ende des Tages äh, merke, ich habe gute, geile Energie und äh, ich merke, mein Körper... Da bewegt sich was. Genau. Ne? Also lass uns das äh, gerne nochmal aufgreifen, wo du gerade warst, beim Einkaufen. Weil mhm. da fängt es eben tatsächlich meistens an. So, ich gehe einkaufen und habe keinen Plan, was ich überhaupt kaufen soll. Meine Faustregel, die, die ich auch meinen Kunden meistens mitgebe, ist ne? Pareto-Prinzip, 80-20-Verteilung. Versuch, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, das Pareto von, von 100% ausgeht. Versuch, 80% in deinem Einkaufswagen frische, gesunde Lebensmittel zu haben, die du so draußen in der Natur findest. Bedeutet, möglichst viel Zeit in der Gemüse- und Obstabteilung verbringen, möglichst komplexe Kohlenhydrate kaufen, Kartoffeln, Reis, wenig verarbeitet. Komplett ohne Verarbeitung kommen wir eh nicht aus in der heutigen Welt. Also das ist eben so. Aber wenn 80 Prozent in deinem Einkaufswagen keine Fernsehwerbung haben, dann bist du schon mal gut dabei. Wenn die anderen 20% dann halt irgendein, ne, in Anführungszeichen, Schrott sind, so, ne, mal ein bisschen Süßkram, mal einen Kuchen oder sowas, dann fällt das nicht mehr ins Gewicht. Dann ist das Wurscht. Mhm. So Und da kommen wir dann aber jetzt zum zweiten Problem, was du angesprochen hast. Jetzt steht nämlich unser hungriges Ich vorm Kühlschrank und sieht, dass da nur gesundes Zeug drin ist und ne, fängt äh, innerlich an zu schreien. So, Scheiße, ich will ja jetzt was. Ich habe ja nicht vorgekocht. Und das ist der zweite Tipp. Ne? Be prepared. Versuch, möglichst vorbereitet zu sein. Darum geht's. Wenn wir einen harten Arbeitstag hatten, neun, zehn, elf Stunden im Büro waren, vielleicht wenig oder nichts gegessen haben und kommen jetzt nach Hause, dann ist unsere Selbstdisziplin halt durch. Ja, ist ja klar, also, der, die haben wir der, für was anderes benutzt. Klar, der die. Griff zur Scheiße, sage ich jetzt mal, zur schlechten Nahrung ist natürlich viel, viel leichter, weil es verpackt ist, genau. weil es irgendwo liegt, weil es im es Regal ist. Halt ist. Fertig, ne? genau. Es ist halt fertig, ist genau. Fertig, ja. Das packe ich halt rein. Und da sind wir ähm, aus meiner Sicht bei einem ganz entscheidenden Thema. Ja? Also die, die, es gibt ja bestimmte Formeln auch ja, für Erfolg. Mhm. Ja? Aber was, was halt nicht funktioniert ist, wenn ich Erfolg im Business haben will ja, und ich gehe halt mit meinem Körper komplett scheiße um, ja, aber im ja. Business gehört halt auch Disziplin rein. So, und Absolut. das lassen wir mal ganz offen sein, du kannst keinen äh, coolen Körper haben, also du kannst so fit in der Birne sein, wie du willst, mhm. ja, ähm. Und das funktioniert auch, natürlich, du kannst natürlich auch top in der, in der Birne sein und Stephen Hawking hat es ja bewiesen, ja, komplett zerstörter Körper, aber der Geist, absolut äh, Genius, genau. ja, das funktioniert schon, ja, aber ist halt nicht so sexy, ja, muss man auch ganz klar sagen und ich glaube, es ist halt auch nicht so cool, ne, wenn du auf der Treppe sitzt und, und kannst ja noch nicht mal die Schuhe zubinden, weil du so eine fette Kiste vor dir her schiebst, macht halt auch keinen Sinn, ne? Korrekt. Also, gehört... Disziplin, machen wir uns mal nichts vor, in gewisser Weise dazu, ja. weil, wenn du Hunger hast und du hast dann nichts da, du bist nicht vorbereitet, dann ist der Griff eben, ich sag mal, zur Schokolade oder zur verarbeiteten, äh, zur verarbeiteten Blödsinn halt eben sehr, sehr leicht. Ja, ja, klar. Und damit, ja, genau. das ist ja das, ne? Abends nach Hause, harter Tag, Belohnung, ne, ob das die Chips sind, ob das die Flips sind, ob das keine Ahnung, was für ein Dreck sonst noch so ist. Genau. Das ist halt auch nicht so clever, ne? das ist halt nicht so schlau. Und, und wie mache ich das jetzt? Also, was, hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, wie komme ich über diese Brücke drüber? Genau, wie machst du das? Also, erstmal ähm, sehr schöne, äh, bildhafte <lacht> Beschreibung der ganzen Nummer. Aber das ist tatsächlich. Aber wir müssen uns erstmal, glaube ich, wieder als Ganzes verstehen. Also, klar, der Geist funktioniert auch ohne Körper. Der Körper funktioniert aber nicht ohne Geist. So, aber am Ende ist es natürlich eine Einheit. Geist genau. und Körper funktionieren genau. als eins. Ne? Wir können nicht sagen, wir, wir trainieren nur den Geist oder nur den Körper. Wir sind eben ein großes Wesen, wenn man so will, ein großes Gehirn. auf der Körper gehört dazu, ähm, äh, dem wir natürlich irgendwie äh, versuchen wollen oder müssen äh, Rechnung zu tragen, ne? indem wir den fit und, und gesund halten. So, wie mache ich es? Am besten natürlich mit no brainern Also je weniger Entscheidungen ich treffen muss über den Tag, die... Äh, mit Essen zu tun haben, desto leichter wird es mir fallen. Also wenn ich vorbereitet bin, wir fangen mal beim Frühstück an zum Beispiel. Wenn ich ein Frühstücker bin, dann versuche ich relativ schnell nach dem Aufstehen ein sehr proteinreiches Frühstück zu mir zu nehmen. Und da muss ich hier nicht auf Instagram gucken und dann irgendwelche Bowls basteln, wofür ich irgendwie drei Stunden brauche. Da reichen ja einfache Sachen. Also wir wissen ja, was, was für uns funktioniert. Ja, also nehmen, wir, Beispiel, nehmen wir das Das Pure von Aldi. Ja? Genau. Zwei Wenn Scheiben wir... Das Pure, äh, so. zwei Eier dazu, genau. Tomaten, Gurke und bam. Fertig. Und dann hast, hast so. du schon ein total geiles Frühstück. Zehn erledigt. Wie lange brauchst du dafür? Zehn Minuten. Ich kann noch nicht mal. So, mit Essen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, ja, ja, ja, ja. genau. Ja. Da, da ja, du durch, mach so. das schneller, ja. Da haust du das in zehn <lacht> Minuten rein, Thema ja. erledigt. So, wenn ich jetzt keine Lust habe, Eier zu essen oder vielleicht überhaupt gar keine ähm, tierischen Produkte, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin äh, komplett vegan, mhm. dann hau ich mir halt irgendwie ein paar Haferflocken rein, einen Sojajoghurt noch obendrauf. Wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann ist es halt ein Proteinshake. So, aber ist alles noch besser. Also wenn ich bei Mc's vorbeifahre und mir da eine, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen so, aber das coole will Rührei. Äh, da das ich das äh, mir ja. da irgendeinen Scheiß holen. Und, und selbst Pancakes, ja, wenn einer Bock auf Pancakes hat, gibt es ja voll äh, krasse Sachen, ja. Genau. ja also ja. es gibt, also lass mal festhalten, es gibt halt schon coole Lösungen, aber es ist halt einfach mal so ein Mind äh, Shift oder, oder Game Changer, den man Absolut. einmal einleiten muss, ja. Absolut. Und und, und äh, das eben. Äh, bei mir war es ja tatsächlich so, äh, ich hatte den kompletten, diesen kompletten Fehlgedanken Kohlenhydrate sind komplett mega schlecht, ja. Mhm, mh. also wirklich, das war ja für mich so ein Teufelszeug, so ungefähr. Yeah, yeah. Und dann hast du mich ja erstmal wieder an Kartoffeln und da habe ich erstmal wieder festgestellt, oh, wie geil ich Kartoffeln ich finde. Kann ja. Jetzt was sein ja, ja, und, nein, und die nein. sind ja sehr dankbar, ne, Mit 70, 70 Kalorien, ja, glaube ich, genau. auf, auf 100 Gramm. Das ist natürlich fantastisch. Da kannst du dir mal äh, richtig schön einen reinknallen genau. und äh, ja. kannst immer trotzdem noch ein Steak dazu essen und, und Gemüse. Oder einen yeah. äh, coolen Salat und, und hast ein super geiles Mittagessen oder auch Abendessen. Ganz genau. Also meine Hilfe, ich sag mal, sag mal, was, was für mich die, die, wirklich der Changer war, mhm. war einfach, dass du mir einen Ernährungsplan gemacht hast, ja. Der die Dinge beinhaltete, auf die ich grundsätzlich auch, also mit denen ich grundsätzlich übereinstimme, yeah. auf die ich Bock habe. Yeah. Ja. Das war der Game Changer, ganz ja. klar. Das war der, und ich habe sofort gemerkt, Uh, die Reise geht nach unten. Ja. Also, sprich, äh, Gewicht, ich, ich, ne? genau, ja. ich merke sofort. Und, und das ging ja. Ja, ruckzuck einfach, ja. Also natürlich ja. nicht super schnell wie vorher, aber ein Kilo nach dem anderen purzelte genau. und das war halt schon äh, super geil. Also Ernährungsplan, glaube ich, da geht kein Weg dran vorbei, oder? Also als, als so, ich, ich sag mal, so wie so ein Leuchtturm, ja, er ja. dient der Orientierung. Genau, genau. Ja? Also ein Ernährungsplan ist natürlich nichts, was ich mein ganzes Leben lang durchziehen kann. Mhm. So, weil am Ende ist ein Ernährungsplan nur ein anderes Wort für eine Diät, mhm. so. Und na, da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Deshalb, Aber ein Ernährungsplan kann am Anfang sinnvoll sein. Deshalb kann, kann es auch sinnvoll sein, je nach Typ, der du bist, äh, Kalorien zu zählen, aber eben nur über einen gewissen Zeitraum, weil dann kriegst du ein Gefühl für die, für die Dinge, die du isst, für die Lebensmittel, die du konsumierst. Aber äh, nur, um auch da hier direkt äh, äh, äh, kurz einzuhaken, ja. aber nicht, um jetzt am Ende des Tages wie soll man sagen, daraus irgendeine Essstörung zu machen, weil ja jetzt wieder der eine oder andere sagt, so, ja, die all die Kalorienzellen, die können ja entwickeln, da eine Essstörung genau, genau. und so weiter, das ist ja kompletter Bullshit, e ja. Die Essstörung, die kommt ja von was ganz anderem her. Genau, genau. Also ja? es gibt natürlich Leute, die haben so eine Veranlagung für solche Dinge. Ne? Und da muss man natürlich schon sensibel drauf reagieren. Deshalb kriegt auch nicht jeder von mir einen Ernährungsplan. So, bei dir war das unproblematisch. So, Du hast kein Problem mit, mit Ernährung und mit Essen an sich. Was du halt brauchtest, war, wie du es eben gesagt hast, du brauchtest diesen Leuchtturm, diese, diese Idee, diese Strategie, die ich immer irgendwie vor Augen habe. Und in deinem Fall war es eben der Ernährungsplan. Und so hast du ein fantastisches Gefühl dafür entwickelt, was dir gut tut, was funktioniert, was wann funktioniert und wie viel Energie da drin steckt. Genau. Und damit kannst du jetzt wunderbar, in den Alltag gehen. Du brauchst ja jetzt keinen Plan mehr. Du hast ja jetzt gar keinen Plan mehr von mir, sondern du isst ja jetzt intuitiv, du kannst auch essen gehen. Das funktioniert ja alles, weil du genau weißt, wenn ich halt essen gehe, boah, dann hole ich mir halt nicht die doppelte Portion Pommes irgendwie zum, ähm, zum, zum, ja, zum ja, genau. Steak, ne, zu, sondern dann Absolut. esse ich halt das Filet, dann Absolut. esse ich eine Ofenkartoffel, ja. dann ne, gönne ich mir aber dazu natürlich auch mal irgendwie die Sour Cream oder sonst was. Ne? Weil du genau. Trüffelmayonnaise. Trüffelmayonnaise. Sag okay. Trüffelmayonnaise, sag ich nur. Okay, sehr geil. Ja, also, ja. Äh, kann ich nur sagen, Riva Düsseldorf, ja, mhm. Top-Empfehlung, Trüffelmayonnaise. Ja, ja. Mehrbar genauso, äh, vom Allerfein. <lacht> ja, aber äh, du wirst aber, lachen, du sagst genau das, was echt richtig aber ist. Aber das ist es, ja. Mhm. ja, weil, weil der Punkt ist einfach der, früher war es halt da so, äh, voll das schlechte Gewissen, ja? Genau. Sag, oh, Scheiße, jetzt hast du aber wieder über die Sprenge geschlagen und so genau. weiter. Heute weiß ich, selbst wenn man mal zwei Kilo äh, jetzt ein bisschen, aber ich weiß halt sofort, also es, es stresst mich nicht mehr. Früher hat es mich ja. ja gestresst, ja, wenn ich die, also wenn ich jetzt mal ich gehe mal so weit und sage, ich habe dann jetzt Bock auf McDonald's, ja, ja und will mir dann jetzt mal die die äh, komplette Kante geben mit äh, Big Mac oder McRib und wie das Zeug alles heißt. Ja. Ich weiß, äh, es macht aber halt nichts mehr und der Körper reagiert auch gar nicht mehr so krass im Übrigen wie halt ja. früher, wenn du komplett auf Low Carb bist. Und du machst mal eine Ausnahme, mhm. das ist halt einfach äh, sexy, das ist halt einfach geil, genau. weil du, du kriegst tatsächlich einen anderen Bezug dazu. Ne? Und das kann ich auch echt nur jedem empfehlen, ja. ähm, weil, das, weil das viel mehr, ähm, also da macht Ernährung wieder Spaß. Ja? Also es macht wirklich Spaß, wenn du auf einmal sich, ich sag mal, diese ganze Bandbreite der Ernährung auch wieder öffnet ja? und du nicht nur... Ich war gut. Du bist jetzt hast dich ja frei entschieden, Veganer genau, zu sein. Ja? Genau, ja, habe ich auch mal probiert. Ja. Ist jetzt sagen wir mal nicht meins. Ja, trotz alledem habe ich aber unter anderem auch durch die Umstellung der Ernährung auch vegetarische bzw. auch vegane Tage dabei. Ja, weil ich meinen Fleischkonsum tatsächlich reduziert habe, aber nicht. Wie soll ich jetzt sagen? Nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, Es ist keine Restriktion jetzt genau, in, also unser, nicht in unserer Arbeit oder genau. so, genau, sondern genau. du machst es ja freiwillig, weil genau. du merkst, was, was dir gut tut und was ja. nicht. Und genau darum geht es. Ne? Wieder ein besseres Gefühl bekommen ja. und den Horizont erweitern. Genau, also eine Sache, die, die mir ganz wichtig ist, auch als Botschaft draußen, ähm, ähm, ob du das unterschreiben kannst, der Punkt ist, eigentlich wie im Business auch, ja wenn du, wenn du es gibt ja die Fitnesscoaches da draußen, die sagen: Ja, ich nehme dir das alles ab und so weiter. Das halte ich eigentlich auch ein bisschen für whack. Ja? Mhm. Ähm, aber was ich ziemlich cool finde, ist: weißt du, du kannst kein erfolgreicher Businesswoman oder Businessman sein, erfolgreich wenn du inkompetent bist. Das funktioniert nicht. Ja, Absolut. Aber genauso musst du auch bereit sein, dir ein Stück weit Kompetenz äh, zu erlangen, also ne, Wissen aufzubauen ja. und, und, und, und, und das zu handhaben, was Ernährung angeht. Das ist halt komplett dumm. ja, Weil es ist halt, ne, fett sein, dick sein, ist nicht wissen. Punkt. Ja? Und, und nicht wissen heißt also auch nicht können. Ja, ja? Also Inkompetenz. Ja. Punkt. Ja. Ja? Ja. Und das geht nicht. Also du genau. musst und da ist natürlich jetzt ein Typ wie du, der das Wissen hat, der natürlich auch äh, beweisen kann, dass er das hat, indem er auch entsprechend aussieht. ja. ja. ja wir müssten jetzt mal sehen, wie das hier ohne Shirt aussieht. <lacht> ne? Nein, jetzt, das, ist ne, das ist natürlich geil, auch. Ne? Äh, ja, also für, für mich war das schon natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, ja. wo ich sage, ich habe da jetzt nicht irgend so ein, keine Ahnung was, äh, äh, AOK äh, Gesundheitsberater, ja, der keine Ahnung, was 95 Kilo wiegt ja. und mir jetzt einen über Ernährung erzählen will. Mhm. Ne? Also bei dir sehe ich halt, äh, der muss, also irgendwas macht er richtig. Ja. Ne? So nach dem Motto. Das war für mich auf jeden Fall der, der Game Changer. Also Ernährungsplan macht Sinn. Ähm, für alle die, die da keinen Bock drauf haben, ihr müsst euch mit Ernährung beschäftigen. Kaloriendefizit spielt eine Rolle, aber macht auch keinen Sinn, wenn du... Jetzt die Makros, also ne, die Verteilung der Nährstoffe nicht vernünftig im Blick hast, genau. ist keine Raketenwissenschaft, nee, wenn man so ein paar wichtige Dinge einfach verstanden hat. Genau. Oder? Genau. Kannst Absolut. du das so unterschreiben? Absolut. Okay, Absolut. dann lassen wir noch ganz kurz, äh, nicht ganz kurz, auf jeden Fall nochmal auf das hm. Thema Sport eingehen. Yeah. Ja? Also be, nennen wir es mal Bewegung. Yeah. Was ich mag, total scheiße finde und was mir echt auch auf den Zeiger geht, ist, dass diese ganzen Kraftsportler und Fitnesssportler alle sagen, ja, du musst nicht laufen, nee. Joggen ist alles für den Arsch und einfach sie unterstellen, dass das Thema Laufen, dass keiner Bock hat, sich in der Natur zu bewegen. Yeah. Ja? Also ich bin ein Fan davon, ich liebe es und ich war Früher kein guter Läufer und ich mhm. bin auch kein schneller Läufer. Also wirklich bin auch da eher im Vergleich zu dem Tempo mancher eher eine Schnecke. Aber ich habe halt unendlich viel Energie, die ich daraus ziehe. Eben durch den Sauerstoff, durch den Wald, durch die Energie im Wald und so weiter. Ja, ja. Ähm, Habe aber auch festgestellt, dass Laufen alleine natürlich auch nicht äh, sozusagen die ja, die, die richtige Power oder die, den richtigen Schub bringt. Genau. So, was ist denn da jetzt äh, das Rezept? Ja, also viele kommen natürlich zu mir, viele Kunden kommen zu mir und sagen, ja, muss ich denn jetzt laufen oder ich habe mal angefangen mit Joggen und ich habe Knieprobleme oder das ist einfach nichts für mich. Klar, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, der läuft halt einfach nicht gerne. Boah, dann dann lässt das halt, ne? dann mach es nicht. Ist aber auch so. kein Problem, dann ist lässt man es halt. Genau, ist überhaupt kein Problem. Dann mhm. gehst halt nicht joggen. Ja. So, aber ein ähm, gewisses Cardiotraining mit zu, zu implementieren in irgendeiner Art und Weise, hm, um die Herzgesundheit zu verbessern, um den Blutfluss zu verbessern und so weiter, das ist durchaus sinnvoll. In aber welcher Art und Weise... Egal, ob drin oder draußen. Ist ja völlig wurscht, genau. Ne? Kannst du drin machen, draußen machen, mhm. kannst auch schwimmen gehen, also kannst du auch Radfahren. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und das ist ja das, wo, was ja auch in der Ernährung oft irgendwie, äh, was sich da widerspiegelt, dieses dogmatische Denken. So, es gibt nur das oder es gibt nur das. Entweder ich mache Kraftsport oder ich gehe joggen. So, aber was da an, an Bandbreite noch dazwischen äh, ist in der Grauzone, das wird halt oft gar nicht bedacht. So, und da gibt es so viele Möglichkeiten, seine Herzgesundheit zu verbessern ohne unbedingt joggen gehen zu müssen. Okay, verstanden. Aber wenn ich jetzt einen Trainingseffekt erzielen will, mhm. wenn ich meinen Körper transformieren will, mhm. also sich schrittweise zu verändern. Ja, ja, das geht ja sehr, sehr schnell. Ja. Ich habe jetzt die Variante gewählt, das wirklich Schritt für Schritt zu machen. Genau. ja, Und die Ergebnisse sind dafür aber sehr stabil. Genau. Ne, wir haben ja jetzt, können wir sagen so, wir haben gestartet, glaube ich, März 2021. Mhm. Ja, und wir sind jetzt, ich sag mal, wirklich super cool unterwegs. Ja. Seit anderthalb, mehr als anderthalb Jahren jetzt. Ja. ja, wir haben das ein bisschen am Anfang mehr gemeinsam dann ein bisschen runtergefahren, ne? mhm. aber wir trainieren immer noch gemeinsam, genau. aber eben nicht mehr so oft wie am Anfang. Mhm. Und äh, das hat ja sehr gut funktioniert. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht ein gutes Rezept in der Kombination? Und ist ja. es jetzt das wirklich das Pumpen? Ist es, ähm, keine Ahnung, was, was ist da der, der richtige Weg? Ja, ähm, also ich glaube ganz am Anfang, muss halt stehen wie bei jeder, jeder, Entwicklung, bei jedem Entwicklungsprozess, ob ich mich jetzt in der Persönlichkeit entwickeln will oder nur körperlich. Du musst verstehen, dass wenn du dich verändern möchtest, dann muss dein altes Ich sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst kein neuer Mensch werden und gleichzeitig der Alte bleiben. Das mhm. funktioniert ja nicht. Also alles, was du ja bisher gemacht hast, funktionierte ja nicht. So, damit mhm. musst du eben aufhören. Das ist ein cool. Ja, das ist sehr, das, das ist, hört, ja, sehr cool. Ja, ja Darum geht Also ich muss verstehen, ich muss mich verändern. Das heißt auch, ich bin zum Beispiel auch kein großer Läufer. Ne? Ich hasse Joggen. Aber ich mache es zum Beispiel ganz oft so, sobald der erste Impuls ist, boah, ich habe da keinen Bock drauf, dann mache ich es. Und zwar erst recht. Da ist du wieder bei Disziplin. Ne? Genau, weil das halt ganz weit außerhalb meiner Komfortzone liegt. Und mhm. ich weiß halt, dass meine Veränderung definitiv außerhalb der Komfortzone liegen muss. Weil ich bin ja schon in der Komfortzone und ich verändere mich ja nicht. Ja, aber das ist aber auch wieder super interessant, weil wenn ich mir so manche Typen angucke, ja, die da draußen rumlaufen und ihren Erfolg frönen, ja, und, und den an irgendwelchen Erfolgsparametern wie materiellen Dingen wie Autos und Uhren ja. festmachen, ja, und die sehen aber aus wie, wie eine Birne, ja. Da sage ich natürlich, das ist ja auch nicht Erfolg, ja. Das ist, ja genau. na, das ist kein Erfolg am Ende des Tages, ja. Weil Erfolg kann man sehen. Absolut. Sorry, ja. Absolut. Erfolg sieht man, also du siehst jemandem Erfolg an. ja, Und zwar vom Scheitel bis zur Sohle und das ist nicht, das Bankkonto ist ein Parameter für Erfolg. Ganz genau. Das Haus meinetwegen auch, ja. Aber am Ende des Tages, du, ich, wir, du siehst Erfolg. Absolut. Oder? Ja, absolut. Und Erfolg hat auch für mich immer was mit Wachstum zu tun. Mhm. Weil wenn ich stehen bleibe, wenn ich mich jetzt auf meinem Erfolg ausruhe, jedes System, was nicht weiter wächst, das stirbt unweigerlich. Ja. Es gibt kein, it, ja. es gibt kein, kein Maintaining, kein, ne, auf derselben, selben Basis bleiben, ohne Energie da reinzustecken. Gibt's nicht. Quatsch. So. Das ist auch Quatsch. Kompletter Irrglaube. Genau. Ja. Also entweder ich wachse oder ich sterbe. So, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Ja, ja. Und deshalb würde ich das genauso unterschreiben. Ne? Erfolg sieht man und das, das spürt man auch. Man spürt bei Leuten, die erfolgreich sind, die gut sind in dem, was sie tun, spürt man die Energie. Immer. Unweigerlich. Also ist es schon auch wieder hier die Kombination Dinge zu finden, die einem die einem Spaß machen. Aber ohne Krafteinheit, so will ich es mal sagen, geht es halt auch nicht, wenn du deinen Körper, also deine Muskulatur äh, äh, nach vorne bringen willst. Ganz genau. Ne? Man kann starten mit Dingen, die einem Spaß machen. Das ist durchaus sinnvoll, das zu tun und das auch ähm, zu implementieren. Also das auch beizubehalten über den Weg. Immer wieder Dinge tun, die, die dir Spaß machen, damit du am Ball bleibst. Mhm. Aber genauso wichtig ist es eben, Dinge zu tun, die du hast. Einfach um dich selber auch mal ein bisschen herauszufordern, um dich zu challengen. Ich habe ja zum Beispiel gestern mit einem neuen Sport angefangen, Rope Flow heißt das. Und ich habe es nur auf YouTube und auf Instagram verfolgt seit ein paar Monaten, habe nie den Einstieg gefunden. Und es ist wie Seilspringen, nur ohne übers Seil zu springen. Und das Seil ist halt dein Lehrer. Also jedes Mal, wenn du dich damit schlägst, weißt du, ich habe es nicht richtig gemacht. Und du siehst mich jedes Mal mit so einem riesen Grinsen daraus gehen, wenn ich Dinge davon nicht kann. Weil das halt mir immer wieder zeigt, da ist noch Wachstum, da ist noch Potenzial. Ich kann mehr, ich kann das besser machen, ich kann da noch lernen. Und das ist ja das, was äh, den Prozess so, so interessant gestaltet. Und was dir ja, ja am Ende auch so viel Spaß macht. Eben dieses, wir gehen immer ein bisschen weiter, wir gehen immer ein bisschen über die Grenze und du spürst halt, wie du besser wirst in ja, Dingen. Es ist ja genau wie im Geschäftsleben. Also, das, also ich glaube, eine... Also für mich so, die, die der, der das war aber schon immer so, ich bin auch Radrennen gefahren mhm. und äh, habe dann wieder aufgehört, ähm, weil das Business mich ein bisschen eingeholt hat, mhm. hustled und so weiter. Ja. Aber am Ende kann ich halt sagen, dass die, die, die Gesetze sind ja dieselben. Absolut. Ja, die Erfolgsgesetze sind dieselben, Absolut. ob im Business oder im Sport. Und äh, ich bleibe dabei, ähm, der, der, die Einheit, äh, Geist und Körper, ne? der Körper hilft mir, auch meinen Geist gut im Gang zu halten, weil ah, Geist braucht genau. Energie mhm. ne, und, und äh, in Form von Nahrung, aber mhm. wenn mein Körper, wenn ich, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine, ich nenne es mal Krücke, weil wenn ich einen coolen Körper habe ja. und ich fühle mich wohl und ich gucke morgens in den Spiegel, ja, dann habe ich natürlich auch äh, mehr Bock äh, auf alles andere, ich habe einfach mehr Energie. Mhm. So, das, das sind einfach Sachen, die sich, ich, ich drücke es mal so aus, gegenseitig, Pushen, gegenseitig befruchten, gegenseitig unterstützen. Und deshalb können wir eigentlich sagen: Hey, passt mal auf, Leute da draußen, ernährt euch vernünftig, treibt Sport, fangt euch an zu bewegen. Der Rest, ich will nicht sagen, kommt ganz von allein, aber, aber doch, aber doch, schon. Aber auch, doch, ja. so ist es. Doch, so ist es. Wenn du anfängst mit Sport, dann merkst du, wie plötzlich alles irgendwie seinen Platz findet im mhm. Leben. Alles wird klarer. Auch der Geist, der bleibt ja nicht stehen. Also wenn du diesen Prozess irgendwann mal angestoßen hast, ja. und manche machen es eben übers, übers Außen, die fangen eben an, ne, erstmal ihren Körper zu spüren und gehen dann in diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Und andere haben eben diesen, diesen Einstieg von innen. Die kommen halt über Meditation oder über, über ja, Achtsamkeit ja, genau. ja, ja, ja, und ja. kommen dann irgendwann zum Körper. Aber diese Einheit, die gehört zusammen, die kannst du nicht trennen. das macht absolut Sinn. Das war ein super Schlusswort und wenn euch das, die Podcast-Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren und nicht nur bei dieser Podcast-Folge, sondern bei allen anderen, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst uns ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare rein und folgt uns natürlich selbstverständlich auf den sozialen Medien Instagram, TikTok und Facebook. Und jetzt möchte ich noch einmal an unseren Gast geben, an den lieben Marc. Marc, sag du doch mal ganz kurz, wie kann man dich denn erreichen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, war ein sehr nettes Gespräch. Äh, wenn ihr mich sucht, ich bin auf den sozialen Medien als Kraftbunker unterwegs. Kraftbunker.de, Instagram Kraftbunker, Facebook Kraftbunker. Oder, auf, ähm, oder direkt einfach anrufen. Ruft den Heinz auch gerne an, der gibt meinen Kontakt auch gerne weiter. Äh, Online-Training oder Personal-Training in Düsseldorf. Sehr cool. Vielen Dank und hey, danke, danke, dass du da warst. Bye, bye. Ciao.